Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Au, oh, das hat weh getan. Kennen Sie das? Sie tanzen mit Ihrem Partner und plötzlich gibt es diesen scharfen Stich auf dem Fuß. Egal, ob Ihr Partner eine Frau mit spitzen Absätzen ist oder ein Mann mit schweren Schuhen. Es tut einfach weh, wenn plötzlich das gesamte Gewicht des Partners auf Ihrem Fuß landet. Aber es tut nicht immer gleich weh. Tatsächlich kann identischer Druck auf den Fuß in Ihrem Gehirn einen sehr unterschiedlich starken Schmerz auslösen. Wenn das Signal vom belasteten Fuß in Ihrem Gehirn ankommt, wird es blitzschnell durch einen Filter geleitet, bevor Ihnen überhaupt der Schmerz bewusst wird. Der Filter ist, wie Sie und Ihr Partner zueinander stehen. Es ist, als ob Ihr Gehirn darauf vorbereitet ist, Schmerzempfindungen, die von Ihrem Partner ausgelöst werden, in eine vorgegebene Bedeutung festzulegen. Es ist nicht so, dass Sie in dem kurzen Moment zwischen dem auf dem fuß treten und Ihrem au studieren, wie der Schmerz durch Ihren Partner einzuordnen ist. Der Schmerz trifft auf eine vorgefertigte Haltung und Ihr Schmerzempfinden wird dadurch bestimmt. Wenn Sie grundsätzlich überzeugt sind, dass Ihr Partner rücksichtslos ist, wird der Schmerz automatisch mit dieser Sichtweise kombiniert und das fühlt sich sehr, sehr schmerzvoll an. Wenn Sie sich jedoch andererseits in Ihrer Beziehung liebevoll behandelt fühlen, dann werden Sie den Schmerz nur als kleines Unbehagen erleben und schnell wieder zum Tanzen zurückkehren. Ja. Sie werden den Schmerz schnell vergessen haben und beim späteren Schuhe ausziehen sich wundern, warum der Fuß an der Oberseite etwas gerötet ist. Deshalb ist es so wichtig, Ihre Beziehung auf eine gegenseitige, positive Einstellung zu bringen und nicht erst in der Unfallsituation. Denn in der akuten Situation lässt es sich nicht regulieren. Übrigens, das ist auch der Grund, warum eine Entschuldigung oft nicht ankommt. Aber darüber genauer als ein andermal. Zurück zum Grad des Schmerzempfindens. Je mehr sich beide Partner sicher sind. Mein Partner will mich nicht verletzen und wenn er es aus Versehen tut, dann tut es ihm mehr weh als mir. Desto weniger wird es wehtun. Natürlich ist das Prinzip, das ich für das Tanzen beschrieben habe, ganz allgemein für alle Verletzungen in einer Beziehung zutreffend. Jede verletzende Handlung des Partners trifft auf einen vorbereiteten Denkapparat der die Bedeutung entsprechend einordnet. Je mehr Ihr Partner in Ihrem Gehirn als jemand Rücksichtsvolles und Liebevolles eingeordnet ist, werden Sie ein schmerzhaftes Versehen in Wort oder Tat als weniger belastend empfinden. Sollten Sie Ihrem Partner jedoch Rücksichtslosigkeit zutrauen, dann wird auch die kleinste Unachtsamkeit Ihres Partners Ihnen einen starken Stich versetzen. Bei einem Wort... Kann es ein Stich ins Herz sein und bei einer Handlung kann es der Schmerz ins Stich gelassen zu werden sein. Also ist klar was zu tun ist. Eine Beziehung entwickeln bei der beide sicher sind. Sollte ein Schmerz durch den Partner verursacht werden, dann kann es nur ein Versehen sein. Und